So, hallo Leute, hier geht's heute weiter. Wir haben ja hier letztes Mal angefangen unsere Fabriken, um mal so ein kleines Grundgerüst zu bauen und hier Stück für Stück anzufangen. Hier haben wir unseren Kupferteil für die Kabel und die Drähte. Genau, hier wird schon ordentlich produziert und drüben haben wir das Eisenerz. Ja, hier schön Blätter sammeln. Genau, das ist heute erstmal das oberste Ziel, hier ein bisschen Blätter sammeln, weil uns so langsam der Sprit ausgeht dass die Fabrik hier nicht stehen bleibt. Genau, hier geht es mit dem Eisenerz los. Oh, hier ordentlich schon gefarmt. Ich vermute mal, die sind komplett voll. Ja, kann ich nichts ablegen. Wird dann auch Zeit, dass wir mal den Schredder kaufen, dass wir so überzählige Sachen, wie jetzt hier dieses viele Eisenerz, das ich bei mir führe, oder auch die Barren, die ich eigentlich gar nicht mehr benutze, dass ich die mal ablegen kann, hier auch jede Menge. Eisenerz, das ist Kupfererz, ja. Eisenerz und Kupfererz, alles weg hier. Genau, hier wird mal das ganze Zeug hier abgelegt, das ich nicht brauche. Genau, hier nehmen wir noch ein paar Schrauben mit, Bin auch schon fast wieder 500, perfekt, also das generiert hier vollautomatisch alles jetzt, äh, 30 pro Minute und was lieferst du mir? Du lieferst mir auch 30 pro Minute, also sollte es hier kaum zu Stockungen kommen, achso, ne, hier, der liefert ja auch noch 30. Gut, dann kann es natürlich zur Stockung kommen, oh Gott, der ist ja komplett voll hier. Also hier sollten wir vielleicht noch einen zweiten hinstellen einfach. Genau für die Weiterproduktion. Stellen wir einfach mal einen zweiten hier hin. Dann kommt hier noch ein Splitter hin. Ich muss hier sowieso dann noch den Boden. Dann können wir das hier noch abbauen gleich mit. Dann passt es doch alles hier. So wird es gemacht. Ähm, Problem ist nur, genau, wir... Lösen hier mal auf, damit hier nicht weiterläuft. So. Genau, mein Problem ist jetzt, dass hier sehr viel Zeug drin ist. Wir nehmen jetzt mal alles raus, was wir tragen können. So, wird denn hier noch nachgeliefert? Das dürfte nicht sein. Ach doch, das, was noch auf dem Fließband war, wird hier noch nachgeliefert. Das ist okay. Lager das jetzt mal hier kurz zwischen. So. Da ich ja nicht so viel Platz im Inventar für alles habe. Hier die Taste. <lacht> also. Und dann können wir hier einfach so <lacht> den hier umziehen, den Boden drunter bauen. Dann passt es hier alles. So. Bauen. Abauen, abauen abbauen so, halt, abgebaut Dankeschön. fundament die zwei haben wir benutzt ah, hier ist jetzt schon wieder am weg ah, hier kriegen wir noch eins hin genau ich schalte die frage bauen wir jetzt die auch gleich ab und wir denn hier ähm der ist sowieso noch stillgelegt deswegen kommen Bauen wir schnell ab dann machen wir es gleich richtig ich hoffe ich kriege alles dann wieder so auf die reihe wie es war sehr schön gepasst wenn ich das hier mitnehme nach eisenerz ist egal brauche eh kein Mensch so viel Eisenherz. Okay, ähm, ne, dich machen wir weg. Dann ziehen wir hier einfach die Grenze. Ja, wir ziehen hier die Grenze. Du hier kommst auch weg, genauso wie du. Und dann haben wir hier halt Ecke. eine Ecke, kleine Ecke. Wie das alles dann, ja, perfekt. So sieht es gut aus. So, die Schmelzen wieder aufbauen, Schmelzofen. Genau. Also er gehört hier zu ihm. Das heißt, wir werden ihn nach ihm ausrichten. Leider haben wir hier. Oh, komm. hoch hier. So also ungefähr mittig hinzukriegen. Ja, so passt es. Und hier auch. Ja. So, mal schauen, wo waren die angeschlossen? Ich glaube, die waren gerade genau hier angeschlossen. Ja, und da. Perfekt. Sollte ich nicht selber drin stehen? ist vielleicht nicht so praktisch. Eisenbarren, Eisenbarren. Genau, also hier 30, 30, 30, das heißt, hier hatten wir noch eine Kiste dazwischen. Wie machen wir das denn? Brauchen wir Eisenbahnen überhaupt sonst noch für irgendwas? Ich glaube nämlich nicht. Wenn nicht, wird sich irgendwann auch wieder was ergeben, um Eisenbahnen herzustellen. Jetzt haben wir hier aber eine Kiste voller Eisenbahnen. Das ist natürlich nicht so praktisch. Ähm, dann packen wir doch hier einfach noch eine Kiste dazwischen. Nehmen wir einfach das als... Zwischenlager. Äh, Leiter, Leiter, Leiter. Ja, ja, Jump-and-Run-Style. Auf den Schmelzofen. Ich ah. Kriege es hier nicht gebacken. Oh, danke. So. Ja genau, dann müssen wir jetzt hier alles von hier drüben überholen. Komplett voll packen. Die Seite. Dann noch mal genau und hier noch mal, ja, viel viel zu viel. Okay. Du produzierst hier rein und hier legen wir dann weiter los mit. einer weiteren Produktion, was wir sonst noch so mit den Platten machen können. Genau, hier werden die Platten nämlich einfach nur fürs Lager produziert und hier werden dann die Platten, Leiter, Leiter, hier werden dann die Platten für, ah, das gefällt mir nicht. die Weiterverarbeitung produziert. So. Perfekt. So, jetzt ist die Frage, was produzieren wir weiter? Wir brauchen dann die stärkeren Platten. Wir haben hier, hier noch eine Produktionsreihe, das heißt, wir gehen hier noch mal den gleichen Weg wie hier drüben. Einmal hier hoch. Ist Immer ein guter Tipp hier, hier auf die Maschinen zu stehen, wenn man dann hochkommt und sich nicht so bescheuert anstellt, wie manche Leute. Sehr gut. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht das Werkzeug in der Hand haben. Ist aber auch schwierig hier. Ja. Das ist ein ziemlich knapper Sprung. Weil ich noch kein Jetpack habe. jetzt, danke. ah das passt mir alles nicht. Alles so ein bisschen verschoben. Ob, komm, komm, komm. Boah. Weicher Fries. Genau. Ja, wir gucken mal. So hier Stangen, Schrauben. Um. Um. Stangen. Um. Wie viel Stangen kriegen wir 15. Und hier brauchen wir 10. Passt. No power, sagt er. Habe ich jetzt wieder das Netz überlastet oder ist mir wieder Strom ausgefallen? Okay, hey, du laufst noch, du laufst noch, aber warte mal, ja, was sagt denn die Kurve? Die Kurve sagt, dass wir an die Grenzen gestoßen sind. Das heißt, ein neuer Ofen. Ja, aber warte mal, wir stellen hier nochmal Masten hin. Du kriegst auch noch ein bisschen mit. Da haben wir noch. Okay. So. Schnell reinpacken, wieder aktivieren. Und dann gehen wir mal ganz dringend farmen hier nach. Ja, leer. Ach, so ja. Wir haben jetzt immer noch diesen. Wir können ja die Pellets jetzt mittlerweile erstellen Habe ich da noch welche? Ich habe keine mehr. Doch, da sind noch 30 Stück im Lager. Genau, perfekt. So, ordentlich farmen. Blätter, Holz, alles muss ran. Damit hier weitergeht. Oh, was ist das? Das sieht nach Kohle aus. Aber ist leider, so wie es aussieht, nur ein kleiner Teil Kohle. Eine Kohle. Sehr schön. Gibt ordentlich Zeug hier Ein bisschen mit der Kettensäge hier durchgehen. Den Wald abholzen, wächst ja alles wieder nach. Vielleicht ja, In den Wald, an den erinnere ich mich noch. Da sind ganz fiese Viecher drin. Da gehen wir nicht hin. Da halten wir uns von fern. Das sind zwar schon ganz nette Artefakte drin, die wir später mal brauchen können, aber da wir die auch später erst brauchen können, lassen wir die einfach jetzt mal in Ruhe. Das ist okay. Wir können uns auch mal mit so einem großen Baum anlegen, die sollten wesentlich mehr bringen. haben wir denn schon 1000 Blätter. Sehr gut. Und Holz haben wir 300, 300 vielleicht. Nicht sammeln war. Nicht, dass der hier mit abgesägt wird gleich. Nee, okay, Glück gehabt. So, schauen wir mal, ob wir uns dann einen von den großen hier wagen können. Ich weiß gar nicht, ob dieser große hier geht. Oh doch, der geht. Ui, das geht aber schnell. Ich dachte, da braucht er Ewigkeiten, bis er den gefällt hat. Ah, zieh da einmal mit der Kettensäge durch und zack ist das Ding weg. Ja, so lang wie für so einen kleinen. Okay. Komm, hier, den da. Perfekt. Hier noch ein paar Bärchen sammeln. Kann man immer gebrauchen. Immer ein paar Bären auf Lager haben. Falls es mal eng wird mit den Viechern hier. Schön Blätter mitnehmen beim Durchlaufen. Ah, hier, ja, unser Freund hat sich mittlerweile aus unserer Basis rausgepackt. Ich glaube ich, der da oben rumstrackst. Perfekt. Machen wir mehr Handbetrieb. Ähm, erstmal Biomasse. Äh, ja, bräuchten wir halt vielleicht auch ähm, Lagerplatz. Das heißt, wir lagern hier erstmal wieder die Blumen ein. Ja, den Kalkstein brauchen wir ja auch nicht. Mit uns rumzuschleppen. Ja. Geht ja zum Glück hier alles relativ schnell zum Herstellen, deswegen... Baue ich bis jetzt hier noch nichts, noch keine Produktionsstätten dafür, wobei das mit der Zeit auch kommt. Also ich bin ja der Hoffnung, dass die der feste Biotreibstoff sich überhaupt lohnt von der Brenndauer im Gegensatz zu der Biomasse. Dass sich das überhaupt auszahlt macht. Aber sollte ja eigentlich schon, wenn das noch eine Stufe höher ist. Würde mich jetzt stark wundern, wenn sich das nicht lohnen wird. Und gleich ist das Inventar wieder voll. Ja. So, und wird hier auch langsam voll. Das Lager. Okay. Das gleiche nochmal mit den Blättern. Kommen hier auch nochmal ein paar Stacks weg. Naja, geht ja ruckzuck. Wird alles so schnell wie es geht dann von äh, Öl ersetzt. Ölgeneratoren. Ich weiß dann noch ungefähr, wo alles ist. Das ist ganz gut hier bei der Map, die ändert sich nicht, die bleibt immer gleich. Da fühlt man es einmal und kann immer wieder die Plätze dann finden, die man vorher schon gefunden hat. Also eine fest erstellten Map wäre natürlich wesentlich spannender, wenn die random generiert wäre, aber das wäre glaube ich zu heftig. Ist ja schon so, so schon seit einer Ewigkeit im Early Access. Muss man denen nicht noch mehr Arbeit machen mit random generierten Maps. Die brauchen schon ein bisschen länger und ich habe ja auch noch jede Menge Biomasse in meiner Kiste, die auch noch hergestellt werden muss. Aber ich weigere mich einfach hier jetzt noch eine Produktionsstätte dafür aufzubauen. nur eine Kiste und ein Konstruktor wäre, um aus der Biomasse die festen Biotreibstoff zu machen. das Sollen wir das schnell machen? Was haben wir denn alles für einen Konstruktor? Zwei verstärkte Platten. Ja, die verstärkten Platten sind das nächste, was ich dann... Welche machen? Komm, machen wir schnell. Eins, zwei, drei. einmal zu viel. Okay. Ich baue es kurz hier auf, wo es niemanden stört. Eine Kiste, Organisation, so, okay, lass mich schauen, einmal drehen, genau, ich will hier so einen kleinen Kreislauf kurz aufbauen, ja kommt wird schon irgendwie passen, so. ist jetzt nicht so wichtig, dass das passt soll ungefähr genau hier packen wir unseren ganze biomasse rein so zum beispiel einmal strom gibt's nichts ähm. der ist auch voll der da oben hat noch luft so mach macht er nicht no power ist also no power jetzt wird wieder irgendwas ausgegangen sind wir schon wieder über die grenze gekommen ist also irgendeiner irgendeiner muss leer sein kein treibstoff okay er kriegt jetzt hier gleich der gute treibstoff okay irgendeiner ist noch leer schnell sind sie alle leer ja ich sie auch immer alle gleichzeitig befüllt gehen sie auch alle gleichzeitig leer. Das ist natürlich spitze. Jetzt haben wir halt nur die Biomasse, das heißt, ich muss sie wieder mit Biomasse befüllen. Er hat noch 66, er hat auch noch 66. Er ist leer, er leuchtet rot. Okay. Läuft alles wieder, sehr schön. Und die restliche Biomasse packen wir auch hier rein. Und dann kann der hier schön nämlich mich generieren. Wunderbar. Weil jetzt hier nicht rumstehen Ewigkeiten. Aber die packen wir da rein. Dann können wir auch mitnehmen. Ein Andi kommt. Hallo. Hallo. Das ist der Andi, der kommt heute mit. Auf ja. die Reise. Wenn er denn Darf reinkommt. Mal. Darf ich ein wenig unterstützen? Ja, ja. genau. Kriegst dann kurz eine Einweisung in meine Pläne und dann dann arbeite mein kleiner, mein Jawohl, kleines mein Arbeitstier. Mein <lacht> Jawohl, mein Meister. <lacht> Wieder ausgeführt. Also, Chris, wir brauchen das, das, das, das. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ich habe mir auch schon mal, ich habe schon Vorbereitung, mir schon mal die Version gedownloadet und auf Stand gebracht. Perfekt. Und hast dir hoffentlich auch angeguckt, wie weit ich letztes Mal war? Nee, tatsächlich habe ich das nicht mehr geschafft. Hass. Ja, ich schäme mich. Mia Kölper, Mia Kölper, Mia Maximus Kölper. Okay. Ähm okay. Habe ich auch noch eine Produktionslinie völlig vergessen. Sehr gut. So. Mal schauen. Neun Game. Rookie. Neun. Ah, zulassen. Oh, da. Das da also, komm ich. Dass das so völlig reibungslos jetzt funktioniert hat, also, das, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das, das liegt einfach an mir, ganz ehrlich. Perfekt. Äh, wie soll ich dich eigentlich hier ansprechen? Normalen Namen oder ja, dein ganz ganz egal. Wie du willst. Okay, dann nenne ich dich weiterhin Chris. Gute. Okay. Hallo, Seniore. Okay. Gibt es kurz einen Rundgang? Erstmal direkt Platte wegbauen hier. <lacht> ja, bitte. Okay. Genau. Ähm, hier mache ich gerade ein bisschen Beton. Also wenn Beton brauchst, hier die Kiste. Ja, ja. Hier drüben ist Kupferfabrik. Ja. Da werden gerade Kabel und Drähte hergestellt ja. Okay, nice, yeah. Ganz hinten sind dann, die, das Band hier kommt noch weg, ist nur provisorisch. Okay. Ganz hinten sind hier gerade Kisten einfach, also hier Draht, da Kabel. Kannst hier gerade einfach mal ein bisschen was rausnehmen. Das ist ja sicher zum Bauen brauchen. Ja, safe. Genau, also hier wird dann erstmal alles Mögliche, was jetzt bei Kupfer weitergeht, weiter dann hier fortgeführt. Okay. Weil der hier ist gerade ziemlich unterbelastet, das heißt, hier kommt dann noch ein zweiter neben dran der dann die fortführt, genauso wie hier auch noch einen zweiten okay. hinstellen kann. Und dann, wenn wir denn irgendwann was haben, was, was dann hier weitergeht. Ist ja bis jetzt noch okay. nicht freigeschaltet. Okay, okay. genau ähm, Hier müssen wir gucken, dass dass die am Laufen bleiben noch, die Biomassegeneratoren. Ja, die habe ich jetzt gerade ein bisschen nachgefüllt. Mhm. Genau, und hier sind wir beim Eisenerz. Also ist alles schon relativ optimiert. Jetzt gerade jetziger Stand. Hier kannst du dir Platten rausholen. Okay. Ähm, hier sind Schrauben drin. Und vielen Dank für den Follow. Nymphis. Ja. ja, Anna! Anna! <lacht> genau, also hier Schraube. Hier gibt's Stangen. Und hier drüben gibt es dann auch nochmal ähm, Beton, aber der ist gerade leer, den habe ich gerade leer gemacht. Ah, okay, alles klar. Genau. Also ich habe das hier so gerade so weit gemacht. Ähm, mhm. Hier, warte mal, wo war ich gerade? Genau, hier ist Stangenende, hier ist Schraubenende, genau hier war ich gerade dabei. Mhm, okay. War ich okay. hier gerade ja, dabei? Nee, nee, ein nee. Beton hier holen. war ich gerade dabei. Hier war ich gerade dabei. Ich dich dann mal. So, also, warte, wo hattest du Beton? Da, hat er <lacht> Beton. ja, cool. Aber noch gezwungen, ja. Was, gezwungen? Trot Trotzdem danke, trotz dass es gezwungen war. <lacht> was, was, was war gezwungen, was? Das, dass sie herkommt und followt. Hast du sie ah, gezwungen, wahrscheinlich hast du sie bestochen, du kommst nur mit bei Dead by Daylight, wenn du, wenn sie danach herkommt. <lacht> ich kenne deine Methoden. Klar, immer. <lacht> Vielen, genau, vielen Dank. Danke ja. okay, dir, Anna. Bei freundlichen Leuten gebe ich das auch zurück. Den Support. Ja, ach, Anna ist ein ganz Lieber. Genau, ähm, sobald ich hier dann mal ähm, gescheite Wände habe und so, kommt dann da auch hier überall Wände rum. So, das hm. Grundgerüst soll schon so bleiben und da kommt dann halt auch immer gleich eine Wand mit Öffnung rein. Okay, ähm, ähm, Chris? ja. Uh, Anna sagt mir gerade, ich wäre recht leise bei dem Streamer. würde okay. mich kaum hören. Das kriegen wir irgendwie vielleicht möglicherweise hin. Joa. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie muss ich anfangen? Was mache ich jetzt? Ja, ich... sehr gut. <lacht> Weg ist er. Aber auch das kriegen wir gleich wieder hin. Kürz mal ein bisschen auf den Boden gucken. Connected. So, da bin ich wieder. So, du solltest jetzt lauter sein. Ja, okay, weiß ich nicht. Ich kann mich mal, ich muss mal eben selber hören im Stream dann. Dafür muss ich erstmal. Ja, ich habe gerade hier dreimal Twitch offen. Sehr gucken, gut. wen ich gerade auf leise habe, wen nicht. Okay, habe ich auf leise, hab ich auf leise. So. Müssen wir mal hören. Ja. Okay, jetzt bin ich laut. Ja, für mich auch, aber da muss ich jetzt halt durch. Okay, genau. Also ich wollte jetzt hier versteckte Platten noch hinpacken, dass die dann auch noch automatisch hergestellt werden. Und dann schauen wir mal, was wir so für die nächsten Upgrades brauchen, was dann so die nächsten Punkte auf der Liste sind. Mhm. Ich bin mir mal hier den nächsten nächste Upgrade an. Genau, die Manufaktur ist dann hier das nächste. Oder der Schredder ah, oder die Förderbänder 2. Hm. Ach, hier brauchen wir die Sachen schon. Okay, das funktioniert gerade. so nicht. Hier stockt es gerade. Da komme ich nicht dran. Hm. Okay, das haben wir schon. Das haben wir auch. Und Stangen... Ich muss noch ein paar Stangen holen, okay. Und viel Beton, okay. Viel, viel Beton. Stangen, Stangen. vielleicht nicht alle, dass du ja da noch ein paar hast. Hier, ich hab mal dein... Ach so, haha, okay. Jetzt verstehe ich. Das funktioniert so nicht gut. Nicht entschieden ja. hier. <lacht> ich habe mal die ähm, Biomasseproduktion wieder in Gang gebracht, okay. weil du hast einen Kreislauf ja gebaut ja. und jetzt hatte sich ein bisschen von dieser verarbeiteten Biomasse wollte jetzt da in den Constructor rein. Das funktioniert nicht. Ja, wenn es leer ist, klar. Ja. Oder... Okay. Okay. Ja, ich dachte ich, ich ist noch so laut. dachte, ich bin schlau und mach's mit einer Kiste, dass ist mir die zweite Spar. <lacht> nee, das funktioniert doch nicht. Ich muss erstmal das Game leiser machen. So. Okay. Äh. Jetzt brauche ich auch nicht mehr so schreien. Ah, endlich. Ähm. Genau, ich habe jetzt die Teile, jetzt haben wir noch die Manufaktur. Haben wir jetzt noch dazu gekriegt. Sobald er wieder ich kommt. Gehe mir dafür noch. Achso, das da. Okay. Ähm, für die verstärkten Platten brauchen wir nämlich, glaube ich, auch die Manufaktur. Ja. Wir brauchen zwei Teile, genau, okay. Dann muss ich kurz warten, bis die Manufaktur dann verfügbar wird, sobald er hier zurückkommt. Oder habe ich jetzt nicht das Upgrade mit der Manufaktur gemacht? Nee, habe ich nicht, okay. Dann müssen wir daran arbeiten. Boah, ich gehe mal Schnecke besorgen. Ja, mach das. Und ein bisschen Biomasse noch. Aber die können wir eh noch nicht benutzen. Aber haben ist besser als ja. nicht haben. Ja. Und nebenbei kann ich ja noch ein bisschen äh, Biomasse besorgen. Ja, das ist wichtig. Das brauchen wir dringend. Ja. Du, deine Tastatur ist sehr laut. Äh, ja, ist okay. Habe ich verstanden. <lacht> Alles gut. Muss ich meinen... Links einstellen. Jetzt müsste es besser sein. Würde ich gerade nicht tippen. Ja ne, da gerade tippe ich auch noch nicht. <lacht> genau, ich sammle jetzt hier schon mal alles für die Teilmontage, damit wir die Manufaktur noch kriegen. Aber müsste eigentlich alles schon vorrätig sein, was wir brauchen. Äh, hier drüben Kabel. Oh, wo bin ich? Okay, 200. Hände, da ist die Schnicker. Und wenn dann die ja, Manufaktur steht, Was? Dann Das war ein Leck. Müssen wir dann bald mal gucken, dass wir irgendwie an Öl kommen. Aber ich weiß auch schon, wo die Ölstation ja. ist. Okay, das ist, wird schwierig für mich, weil so ein bisschen leckt es. Okay. Das wird ein bisschen schwieriger hier für mich. Autschen. Nicht runterfliegen, nein. Uhuhu. So der frachter schon zurück, nee, in der Minute noch. Ach, ist ja runtergeflogen. Aha, wow, der backt hier rum. Und ah, da kommt gerade ein Viech runter. Und ist gestorben. <lacht> Öl ist aber ganz schön weit weg, ne? Wie ja, ich jetzt schon ein Öl. So schnell wie es geht, dann geht es Biomasse. Okay. Also sobald wir halt erst können, wir brauchen erstmal die Rohre und so. Hm. Daher geht es ja nicht. Mhm. Sobald wir die Rohre haben, machen wir das gleich. Ja, gut, okay. Es ist halt wesentlich chilliger dann. Ja, klar, natürlich. Sonst ja, hätte ich jetzt, die äh, Kohle, hätte ich jetzt Kohle gemacht. Kohlegeneratoren. Erstmal fürs Erste, bevor wir da auf Öl gehen. Ich habe letztes Mal mit Öl gleich angefangen. Ach so, ja okay, ja habe ich halt noch nicht gemacht bis jetzt. Ne? Ich ja. bin halt erst mit Kohlegeneratoren angefangen. Habe ich irgendwie ausgelassen? <lacht> <lacht> ja gut, wenn das so gut klappt, wenn du, wenn das gut klappt, dann ist das okay. Es hat eine Weile gedauert, bis die Ölpipeline dann, also die, die, die Pipeline dann stand. Ich habe mhm. dann die, die Generatoren ich dann hier aufgebaut und habe das Öl dann hierher. Transferiert, was vielleicht auch gar keine gute Idee war. Weil wahrscheinlich wäre eine bessere Idee, einfach nur die Stromleitung zu herzudecken. Ja, das stimmt. Fällt mir jetzt so mittlerweile auf. Gibt es ja keine, gell? doch Doch später. Ja, aber Öl brauchst du ja später auch für mehr Sachen. Das heißt ja, halt, Deswegen äh, hat ich es, glaube ja, ich, auch schon so oder hergeholt. So, ja. ja, du musst so oder so halt das Öl irgendwann hier rüber, rüber kriegen. Ja. Gut, okay. Da ist der Strom aus. Oh, sehr gut. Mache ich mich drum. Mach ich, Mach ich. Mach ich. Ja, wahrscheinlich ist wieder irgendein Generator näher. Ja, der hier. Ähm, genau, Teil ist zurück. Das heißt, ich kann hier das Zeug wieder reinlegen. Ah, Schrauben, Platten. Ah, Platten brauchen wir noch. Aber die sind ja gleich. Haben wir nur bis Ecke. jetzt diese zwei Stromgeneratoren? Diese drei hier haben wir stehen, ne? Ja noch alle voll. Drei und die zwei hier am, am Teil hier dran. Achso, du hast da noch zwei Am Hub. Achso, die beiden, okay. Ja. Da ist einer leer von. okay. Der, der rot leuchtet, ist immer leer. Ja, ja, ja, ja. ja. Äh, wo ist es, hab das? Da hab, Ja, völlig. Ja. So, okay. Genau, Manufacturer, die MAM und den Weltraumlift müssen wir jetzt dann als nächstes mal bauen. Mhm. So. Äh, die MAM kann ich schon direkt bauen. Und Weltraumlift müssen wir dann mal einen schönen Platz versuchen. Jetzt mal hatte ich irgendwie keinen gescheiten Platz dafür. Also ich finde den da oben auf dem Berg. Ich habe damals auf da oben auf dem Berg den Weltraumlift gesetzt. Der war ganz cool. Ganz oben hin. Ja, braucht die MAM Strom? Ich glaube nicht. Nee, die braucht keinen Strom. Nee, die MAM braucht keinen Strom. Ja schön, hier können wir gleich schon ein paar Sachen dann erforschen in den Organismen. sind ganz gut, weil die bringen irgendwann Lebensenergie. New Recipe unlocked. Stimmt, aus den kann man auch Biomasse machen. Okay. Zehn Stück brauchen wir dafür jetzt. Okay. Um was? Um die Forschung hier weiterzutreiben für, für den ähm, Panzern. Ich habe einen Panzer. Hier ja, in der Kiste in der kleinen hinter dir liegen die anderen. Okay. So mit Zelien, stimmt, der ist sogar noch dabei. Die können wir auch gleich erforschen. Zu so teuer, fünf Stück. Oh, verdammt. Dann erforsche ich hier mal die Beeren. Ich habe noch ein, eine Beere. Ja, ich habe hier die Menge und New Nüsse. Die Steckpilze bräuchten wir dann noch hier für den Baum. Und ah, hier die Schnecke. Eine Schnecke Grüne habe ich auch. Damit wir die... Äh Energiefragmente machen können. Sehr schön. Genau, und dann hier um die Produktion übertakten. Ja, brauchen wir gar nicht so viel. Und ein paar Platten holen. Perfekt. Also die sind auf jeden Fall schon mal alle mit dem erweiterten Solid-Zeug da ja, ausgestattet. Ja, auch. Wäre auch mein nächster Schritt gewesen. Sehr gut. Ja. Du rennst bei mir gerade gegen. Ich bin hier weit weg von dir. Okay, du stehst <lacht> bei mir hier an der an der äh, am Hub und rennst gerade gegen Plan. Ja, das ist doch witzig. Kann man schon machen. Ja ne? Nicht auch. Was hm. wollte ich machen? Was fehlt mir? Eisenplatten. Ja schön. Bin ich mir natürlich wieder anpinnen können, was ich hier brauche. Ah, diese komischen Motordinger da. Motoren, ich auch welche. Ich pinne mir an. Vier Stück, okay. No, ich mache jetzt die verstärkten Platten, dann haben wir die mal und dann stehen als nächstes die nächsten Teile an und eben mal was für. Kümmerst du dich mal um den Weltraumlift? Oder hast du was anderes ja, vor? Mach ich. Nö. Auf welchen Berg wir gehen? Stellen auf den, den im Norden? Ja, äh, den ganz großen, genau, dem Norden da oben drauf. Okay. Finde ich eigentlich ganz cool so. muss wir halt immer hinkommen, das ist halt die Sache. Man muss ja dann ja, Leitungen überhaupt... hinlegen und alles. Ja, ja, genau. Das müsste man, ja, ich habe den eh mal. Also, ähm, ich, ich weiß es nicht. Also, wie du halt bauen möchtest, möchtest du weiter unten auf dem Boden. Also, ich bin halt in Satisfactory irgendwann da übergegangen in Skybasen. Mhm. Äh, dass ich mir Skybase gebaut habe, damit ich einfach den Platz habe. Und habe dann auf der Höhe dieses Berges einfach eine Riesenplattform hier gebaut. Okay von daher war ich ja eh auf der Höhe. Ja. So Leute, das war's dann für heute. Wie es nächstes Mal dann mit der Manufaktur weitergeht, werden wir dann zusammen erfahren, wie wir dann noch die Manufakturen aufbauen und alle möglichen Items herstellen, die jetzt gerade mit der Manufaktur funktionieren. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal Euer Rookie.